der beste Start. Oh ne, sorry, sorry, sorry, warte. Warte. Oh, ich habe hier eine Waffe, ich gebe dir... Darauf gibt es erstmal den Absoltanz. <lacht> <lacht> der habe ich jetzt so eine blutige Pfoten. Die, die, die, die, die, die. Also das ist der Absol Tanz, okay. Zeig mal dein, mal den Logo Tanz. Ich will mal sehen. <lacht> okay, die Waffe fliegt einfach mal in deine Hand, okay. Okay, heute ist die Revolution der Pokémon. Immer wollten die Trainer uns haben. Heute wollen wir uns die Trainer. Warte, warte, warte. Hä? Hast du die Pokébälle? Hast den Staff -Gebär. Also warte, ich hab hier... Kommt. Ich hab hier einmal... Das ist für dich. Einmal Ammo. Für eine Waffe. Haben wir hier so ein Lightstick, warte. Nimm das. Wo gibt's Nein, nicht den Lightstick. Einfach einfach die, das Ding nehmen. Du kannst doch mit F einfach... So. Nimm. Hab ich das in der Hand? Aber warte, du musst... Warte kurz. Jetzt drück e da drauf. Jetzt guck mal bei den Waffen, ob du was du hast, ob du jetzt was Neues hast. Äh, ne. No. Na. No. geile Waffe. Und? Uh, ich Alter, das ist richtig geile Waffe. Von welchem Spiel ist die? Von Gakam. Das ist von dem. Die Wochen Dummy. Die Wochen Dummy. Warte. Warte, warte, warte. Slack jetzt kurz ein bisschen. Den Mad Dummy dabei. Wir brauchen den. Drück Edra drauf. Oh! Ah, Warte, Versteck, mach ja. V. Ah. ah, ah. Also. Genau, jetzt, jetzt, jetzt, jetzt aufhören. Aufhören. Nein, ich bin ja so ein Ding. Nicht mehr. Drin. Ja, genau. Jetzt siehst du das Fenster da. Warte, das Fenster ich da, ja. Nicht, nichts, nichts, einfach drücken, okay. Oh, warte. Mach Sonst machst rein. du was kaputt noch. Nicht, ich esse nur hier im Kino Monitor okay. okay, warte mal. Ich weiß selber nicht, was man hier macht. Ich drück Warte, setz dich mal am besten hier hin. Äh. Okay, oder? Da steht einfach drauf. <lacht> schau dich schau mich mal an. Yeah, ich bin so, weißt du? Wer braucht schon es einen geht, Sch Es geht jetzt los. 0. Nur bis die los. Ah. Ah nein, ich bin Leben unten links. Ah, okay. 94% 3, 2. steht ist bei dir auch. LOL! Wir sind irgendwie unter der ja, Map. LOL. Warte, warte, warte, warte, warte, warte. Ich kenne das gar nicht. Keine Sorge, ich hab, ich hab's gleich. Äh, hier, drück mal E auf, auf die Box. dann warte einfach. Okay, jetzt drück Eda drauf. Was hast du bekommen? Fingepolver. Ich habe jetzt den, den heiligen Finger. Okay. Warte, was bekomme ich? Lol, da war gerade ein äh, diamond schwer, das Minecraft. Oh. Lol, mach noch eins. Mach noch eins. Nein, nein, nein, okay. nein. Wir müssen uns das verdienen, genau. Und als... Nee, äh, wir müssen... Warte, warte, ich mach erst mal das Elfen. Wir müssen Elben. von den Trainern die Pokémon befreien, heute ist die Pokémon... Warte, noch, noch nichts machen, okay? Ich muss erstmal die aufstellen. Absol. Und Slogock. Da, okay. Ich habe hier meinen Bruder. Oder Schwester. Ist mir egal. Irgendeiner aus meiner Familie, der gerade Bang-Bang macht. mit da. Mach ich nicht? Okay. Hier. Äh, wir brauchen für den... Warte. Kannst du irgendwie so ein Podest machen oder sowas? Für mein. Ich kann jetzt gerade nicht. Kann ich, essen, warte, ich, nicht ich hab erst ein bisschen Popcorn. Weil ich hier nicht war. Ich hab da nicht warte, ich komm zurück. Entities, ah. Warte, ich kann. Und jetzt dieses. Wo ist das? Da, McDonalds Meal. Hm. Also, komm, komm jetzt schnell rein. Ja, warte. Also, da hinten. Warte, warte. Ähm, ähm, ähm, okay. Da hinten. Nimm mal deine Waffe schon mal raus. Die du bekommen hast. Von das der Küste. War, also, warte, warte, noch nicht. Noch nicht gegen die... Ich sag dir. Warte, welche? Pokémon Krieg. Nein, die Waffe, die du aus dem Dingster bekommen hast. Ja, Erstmal. Okay, meine Fingerpistole habe ich. Okay, warte. Okay. Okay, los. Los, okay. Schnell. Greifen die überhaupt an? ja ja ja ah, ja greifen. ja ja oh okay, Auf warte warte ja ich ja lass, lass einen am Leben da. ja ja ja ja ja Finger aufladen! Warte, warte, ja Ich lass ja Ich am Leben. ja ja ja Okay. ja ich hab den ich den ja du nimmst den, ja Okay, komm. Der ist Der muss uns jetzt. Warte, wir müssen ihn auf dem Stuhl festen, damit er uns sagt, wo die Pokémon sind. Nein. nein, nein, nein nicht. Tua. Tua, ich, ich, ich habe eine Idee, was wir machen, was wir machen. Wir, wir machen hier erstmal Gitter hin. Ja, genau, wie ihn hinein. Ja. Okay. Okay, Okay, versuch ihn jetzt mal darüber zu schmeißen. Warte, ich kletter hoch. Okay. Ah, klettern, okay. Ähm, hust, hust. <lacht> okay. Äh, ähm, äh, lol. Egal. Was? Ah, okay. ja, pass. Sag uns, sag uns, wo die... Warte, warte, uns, ich, ich gehe rein. Okay. Sag uns, wo die Pokémon sind. Ja, ich habe mein Bestes gegeben. Nein, warte, warte, wa wa Nein, nicht den angreifen, sonst... Nicht den töten. Wir brauchen den noch. Also, warte. Ich habe noch eine richtig gute Methode. Ähm, Moment. Wenn du uns sagst, wo die Pokémon sind, bekommst du diese Spaghetti. Oh mein Gott, da musst du zuschlagen. Hm? Hm? Okay, dann esse ich die Spaghetti. Ich will Nein, Der war eh nutzlos, er wusste nichts. Der war einfach nur so, und so ein Darsteller. Der, der wollte nicht. Ich sag euch Leute, wenn ihr nicht redet, dann gibt's das. Wir sind die Pokémon. Die Pokémon sind die besten. Ich bin jetzt halt nur ein Amstel, weil ich kann zusammengefunden habe. Okay. okay. Dann gehen wir haben so wir neue Waffen und neues Essen, bevor wir die nächsten erreichen. Ja. Okay. Aber nächsten nächsten sind sind, weil die haben jetzt wahrscheinlich schon gemerkt, dass wir die angreifen. Deshalb äh, kommt jetzt bestimmt mit mit Einheiten und sowas. Das kann schon sein. Okay, warte, ich habe ich habe eine Idee, damit die hier nicht reinkommen können. Ah, kann. okay, wir, wir schließen das zu. Wir und schließen hier. Tja, weil das ah, hier gehört nein, ja auch. Wo, wo bist du? Okay, äh. ah, Licht an, so. Ah, nicht, ja, warte, East, East, warte, ich hab oh, und ein ja. Yeah. <lacht> ja, ja, das, das wird schon passen. Hier messen wir ein ganz kleines bisschen frei, damit wir raus können. Äh, bist du dir sicher, dass es funktionieren wird? Ja, aber schon. Also sowas dickes wie ich komme da sogar noch durch. Wow. Ja, warte. Hier. Das, das machen wir einfach dann ja, weg. Ja, ja, ist. Also komm, komm, komm hier. Nein, ich bin so da. Nein, nein. Lass. Komm, komm zurück, komm zurück hier. Also ich habe noch so eine Kiste gefunden ich habe noch so eine Kiste <lacht> okay. also du als erstes <lacht> Oh, was ist das denn? Oh. LOL! Eine XP. die die die die was ist mit dieser Waffe? Wann benutzen wir die? du Kannst benutzen, wann du willst. Ich benutze jetzt meinen Finger. Meinen heiligen Finger, der ist voll cool. Ich habe noch was von der. Deshalb bedeutet ich die jetzt noch benutzen. Okay, wir sollten. Okay, kommen. warte. Ich höre sie. Nein, das, das sind die komm, neuen neue, neue Trainer. Komm, warte, warte, hast du Pokéball? Da ist jetzt die Militär, ist die Militär schon da. Hast du hast du einen Pokéball? Pokéball. Ähm. <lacht> hus, hus. <lacht> ja, habe ich. Ich auch, okay. Das okay, der komm. Der, wo ich mal drin war. Nee, komm, komm, schnell, komm, schnell. Das sind sie, das sind sie. schnell, duck dich, duck dich, duck dich. Okay, oh nein, nicht, dich. Ausmachen. Du best, du best nicht ausmachen. Am besten Licht aus. Okay, wen soll ich fangen? Oh, sie wissen, dass wir hier sind. Wen soll ich Okay, okay, pingen wir voll. Okay, oh, nicht fangen, erst wenn einer noch da ist. Jetzt sie ab. Komm, komm, warte, warte, warte. Das ist Militär, das ist Militär. Scheiße. Schnell, warte, ich mach das weg. Komm, komm, komm. Hier durch. Komm hier schnell durch. Auch. Ja. Ne. Okay. Nein. Ich hab's 51. Drauf. Ich weiß nicht so wenig. Oh okay. oh. Scheiße. Ich, warte, ich benutze nur ein diese Welle, die machen richtig viele Fahnen. Okay, okay, einsammeln. Alle dir in die Funktion Warte, warte, warte, lass den am leben, lass den am leben. Scheiße. Nein. Mann, ich hab überhaupt daneben. Du Nein. Nein. Nein. Ich weiß nicht, Schnell. ich weiß. Ja. Fang oh Mann, ihn. Ja. fang ihn. Ich hab ihn. Was denn? Okay, hab ihn. Dann sind noch welche, warte. Oh, Scheiße. Da ist noch einer. Kann ich muss aufladen. Ich muss noch Dinge aufladen. Bam, bam, bam, bam, bam. Stirb doch endlich. Bist du einer? Okay. okay. ich habe ihn in meinem Pokéball, da. Okay, komm. Okay, wir haben einen neuen. Ah! Da. Warte, warte, komm mit. Wir müssen ihn da reintun. Okay, okay. Hey, komm, kletter ein, okay, rauf. rein. Okay, okay, okay. Okay, da heißt er. Okay, okay, warte, ich gehe rein. Okay. Ich gehe rein. Du gehst immer rein. Wo's, wo sind die pokémon diesmal nicht töten okay ich könnte ihn heilen mit meinem revive tool warte ich heil ihn warte ich, ich heil ihn L lass lass lass Ja, hier ah. ein bisschen rum. Okay, also wo sind die Pokémon? Warte, wir müssen das ausführlich machen. Hm, warte mal, ich habe hier noch eine Idee. So. Ähm, bitte. Ich bin kurz davor, meinen Finger zu benutzen. Mein Menschenfinger. Wo sind die Pokémon? Oh, oh. Ich muss nicht eigentlich etwas sagen. Wenn er sie Was? Kehrt, ich ihn nach, ja. Aha, okay. Okay. okay, okay. Danke. <lacht> er hat mir gesagt... Nein, bleib da unten! Okay, er weiß, wo die Pokémon sind. Er hat gesagt, die sind in der Basis von denen. Okay, sollen wir da hin? Moment mal. Ich hätte ihn vielleicht fragen sollen, wo die Basis ist. Aber ich glaube, die sehe da hinten deshalb. Mag ich ja, schon. ja, okay. Warte, warte, warte, warte, komm komm zurück. Hier äh, Kiste. Okay. Okay, da war schon wieder mein Kopf-Schwert. Okay. Okay, okay. Oh, ah, lol. MK4 Grenade Launcher. Okay, okay, was Wieder ich? sowas? Genau, jetzt habe ich Rocket Launcher und Grenade aber ich benutze trotzdem meinen Finger, Wo? mein Finger ist der Beste Ich habe einen Maschinen P5 Ich benutze meinen Finger Ah, ich brauche Leben ich, ich, ähm, Ach, Komm, wir heilen uns Ja, heil halt du mich Heil halt mich Hier, ich habe äh, Apfel für dich ah, ja. Noch einen Apfel Noch einen Apfel Apfelsaft Bacon a nein, Bacon noch mal Bacon. Okay jetzt nicht. Ich hole mir nur ein bisschen Bier. Ja. Da ist noch eine Box. Willst du die nicht öffnen? Hm, hab ich schon. Warte, ich... vielleicht musst du die noch mal. Dann holen wir uns noch mal zwei Waffen. Und noch mal. Was ist das? Oh, ich habe eine Pocketpistole. Du? Okay, ich mach noch mal. Okay. okay. Ein Diamantschwert. Ich will das Diamantschwert oder den Teddy. Ich habe den Vogel bekommen. Wie heißt der? Warte. Ah, Klocklot. Ja, drück eh drauf. Geht um. nicht. Moment, Moment mal, Moment Mal ich mach mal nur genau. ich jetzt ich den Teddy oder ähm den Der Teddy macht, dass die Kiste weggeht. Die ist, der Teddy ist nicht gut. Ich will trotzdem den Teddy. Eine MG ist weg. Lol. Nee, nee. ich habe den Rescue Ranger. Sie gut? Ja. Ich nehme meinen Finger, mein FINGER! Okay, ähm... Warte. Wir müssen erstmal... Hast du deinen Pokéball? Ach, Pokéball? Ne, warte, wir brauchen gar keinen. Ist, ist, ist brauchen wir, gar also, wir, haben genug wir brauchen gar keinen. Ich habe... Warte, ich Irgendwo. habe... So, Nein. Komm, komm, komm, raus. Oh, es regnet. Oh, ich Warte, ich habe hier noch was für uns. Und zwar, werden wir damit fliegen. Schau mich mal an. Komm, komm, komm folgt mir, folgt mir! Ich weiß! Ich weiß. Folgt mir Cameron folg mir! Ah, nein, nicht da reinfliegen! Folgt mir! Nein, was ist los? Wieso steht Camera ich kann ich Du musst auch deine Maus bewegen, dann da fliegt er auch hin, wo du mit der Maus. Nee, da steht -disabled. Ja, jetzt Komm jetzt. Ich, ich kann nicht. Einfach, einfach nach links oder nach rechts gucken mit der, mit der Maus. Das muss nicht bei mir, das stand doch gerade bei mir im Chat. Das ist aufgeschaltet, Jürgen. Jetzt, jetzt. Jetzt bist du weg. Wo bist du? Bin ich hinter dir. Ja, okay. Also, komm hier rein. Ich werde gleich auch nochmal die Finger wechseln. Nein! Wart, wart, wart, kort. Okay, also, der Plan ist, hm? wir gehen rein. Und töten die. Wir klingen, lachen, sehr gut, und retten klar. die Pokémon. Genau. Komm. Warte, warte, warte, du musst leise sein. Ah, ja, pass auf, es regnet. Hast keine Sonnenschirm oder so. Warte, warte, warte, warte. Doch, spring, du? spring schon rein. Komm. Aua! Psch, psch, psch, du musst leise sein. Nicht die Taschen dafür nutzen. Genau, genau, genau. Sneaken, sneaken. Nimm deine Waffe raus oder ein Finger. Ich habe meinen Menschenfinger. Ich ja, sie. Okay, hier. Sie da? Sie da? Ich glaube nicht. Jolo! Dann, die. die. Ah! Scheiße, scheiße, ich habe einen gekillt. Ich muss aufladen. Meine letzte Munition! Okay. Was? Okay. Ah. Letzte Munition. Ich hab keine Munition mehr! Ja, benutzt eine andere Waffe. Mein Rescue Ranger! Bam. Lol! Mach ah, Leute, macht Warnwitz! Okay. Ah, Scheiße! Bam. In your face. Shit! Wir müssen Wir aufhalten und uns untersuchen. Wir uns das ist okay! PASS AUF! Ich glaube das ist der Anführer! Töten! Nein, töten! Was Was? Pass auf, hinter dir ist ein kleines Baby. Ah! das sind hat die Das Oh, es wirft noch eins deiner Babys. Oh, da ist noch eins. Was? Alles also jetzt ist vorhin Scheiße. Okay, ist down. Genau. Ich glaub, danach. Ich glaub, der Ah, der beschwört mich Nummer! Okay, ist down. Down. Meine Munition ist hier bei dem Teil gefallen. Dann nehme ich gleich meine ultra -geile. Ja! Hab's ja. geschafft! Dank. Ich glaube, wir haben ihn getötet! Warte! Was Hier sind sie! Pokemon. Hier Pokemon. sind die Pokémon! Okay! Okay, was haben wir alles? Ein Volt, ein ne, Elektroball. Elektroball, Kikli, äh, okay, ah, Aerodactyl. Okay. Oh. Lurak! Totok! Biesesam! Oh mein Gott, oh mein Gott, nee. nee, nee, nee! Das geht nicht, das geht nicht. Ah! So. Anführer Bisasam, wo sind die anderen? Hier, hier ist Raupi. Raupi? Warte mal, wie Sam sagt. Was ist das? Wie Sam ist der Anführer. Warte, wie Was? Wie was? sagt, das sind nicht alle Pokémon, die hier sind. Es gibt noch mehr auf anderen Maps. Okay, das bedeutet, wie Sam hat schon gesagt, dass es, dass es nicht alle Pokémon sind. Es gibt noch mehr, die woanders sind. Dann das wir müssen die... F warte, warte, warte. Wir ich ich glaube, es wäre glaub, glaub, wär besser, wenn wir jetzt erstmal... Das ist besser, wenn wir ein bisschen... wenn ja, wir nächstes Mal. Wie Samen. Wie ja. Pass auf die Leute hier auf. Okay. Das ist gut. Falls noch mal Trainer kommen. Äh, versteckt ich euch einfach in... Warte, warte, warte, ich hab doch hier meinen Heiler. Ja, wie safe? Okay, ich heile euch ein bisschen. Okay. Hier, für euch alle. Wenn, wenn, wenn Trainer kommen oder sowas, dann versteckt euch einfach... Ja, keine Tränke, Tränke werden zwar wirksamer, aber... Wenigstens. Warte, warte. Warte, wir, nehm, wir nehmen ein paar schon mal mit von denen. Ja, fangen mal ein paar ein. Warte, nicht fangen, wir fangen keine... Also, ich tu die genau. hier rein. Das ist unser Zuhause. Besse, ich glaube, das ist eine bessere Idee. Drück. Mach diesen Z, äh, Porter. Okay. Hey, dann so. lautet die dann hin. Okay, ein, ich potter alle hin, okay? okay? ja, genau. Auch Bisasam. Ah, Bisasam, wirklich? Nein, Bisasam, Was ich rette dich! Nein, der wird ja gerettet, wenn wenn ich das mache. Okay. Okay, gut. Ich muss aufpassen, dass ich die Feischen teleportierst, so wie uns. Okay. Okay, lass uns. Um. Ich glaube. Warte, hörst du das? Ich glaube, ich habe irgendwas gehört. Ich glaube, oben sind noch Trainer. Die haben uns entdeckt. Vielleicht. Unsere Base. Unsere nein. Base. Sch Sch Sch schnell, schnell. Schnell, unsere Base. Achso, okay. Okay. Oh nein. Was sie was haben so, sie haben das weggemacht. Was? Unsere. Wo, was? Wo ist unsere? Hier. Die die Sachen haben die weggemacht. Oh mein Gott, nein! Oh Gott. Glaubst du, was ich da Ich glaube, die sind in unser Labor eingedrungen. Nein. Unser Labor werden die jemals finden. Das ist ja nicht mal hier. Stimmt, aber... Was haben die denn angefunden? Ähm... Scheiße. Was machen wir jetzt? Ich weiß genau, was wir jetzt machen. Warte. Immer diese Leichen hier. Die müssen alle verschwinden. Wir nehmen. Wir nehmen. Okay. Oh, das ist ah, noch ein Baby. Ein Baby. Ah, leg, leg. Ich hab Ultra-Leck, Alter. Juhu. Alter, ich habe ultra ah. Und warte, das... Warte, warte, Bleib mal stehen, Leute. Komm. Wieso hab ich... okay, jetzt, jetzt. Wir, wir fliegen zu der nächsten Map. Zur nächsten, zum nächsten Ort? Ja, yeah. folgt nee. mir einfach. Nein. Ah! Ah!